Ja, Freunde, willkommen zurück. Der letzte Part hat sich bei 20 Minuten leider selbst beendet. Äh, ich habe dann wahrscheinlich noch äh, nachträglich den Schluss reingeschnitten. Einen etwas lustigen Schluss, nämlich... Ja, Fraps ist wieder mal abgekackt. Beziehungsweise der Server und dadurch ist Fraps abgekackt. Naja. Ich bin jetzt auf Open Broadcaster umgestiegen. Juhu! Juhu, freut euch, Open Broadcaster ist da. Das heißt, ich höre mich nicht immer doppelt, das ist wundervoll. Gut, wo war ich Ach, denn letztes ja. Mal? Wir, wir sprachen über Chromosomen. Mhm. <lacht> genau, stimmt. <lacht> Was habe ich da gesagt? Ähm, 1000 Chromosomen. Ja. je mehr Chromosomen man hat. Je mehr Chromosomen man hat, desto äh, niedriger ist eigentlich die Lebensform. Lässt sich statistisch beweisen. Statistisch. Statistisch, statistisch. genau. Ähm, ja, genau. Und... Das heißt, wenn du jetzt 1000 Chromosomen hättest, dann wärst du ungefähr so ein Bandwurm. Cool. <lacht> Mega geil. Ich wollte schon immer ein Bandwurm sein. Bandwürmer sind toll, die kannst du im Auge haben. Mmh. lecker, lecker. Ihr müsst euch jetzt in diesem Moment das Bild von einem Bandwurm anschauen, liebe Zuschauer. In einem Auge. Vielleicht blendet der Fensterkiller bei sich das Bild ein. Ich bin ich zu hoffe faul. Es. Und, ich kann und außerdem bin ich sehr unfähig und ich kann das nicht. Deswegen wird es das bei mir nicht zu sehen geben. Außerdem für alle Kinder, die zusehen, man will das nicht sehen. Guckt es euch nicht an. Das stimmt, ja. ja. Mein kleiner Freund der Band. So. Ich bin hier bei einem Lavasee. Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Mr. Lava, Lava. Ja, genau. Und ich fördere gerade in extraorbitante Maße Kohle. Und da wäre da wäre tatsächlich auch noch äh, Obsidian vorhanden, aber.. Das nutzt mir nichts. Ach, hier ist Eisen. Eisen brauchen wir eh, oder? Wir haben eineinhalb Stacks. Egal, wir brauchen Eisen. Wenn ich Egal. das sage, da brauchen wir Eisen. Also wenn wenn ihr jetzt denkt, warum warum bin ich dann hier, dann schaut euch mal an, auf welcher Höhe ich bin. Ich mache das mal kurz mit F3. 1000. Ich bin auf Höhe 11 im Moment. Das ist die Diamantenhöhe. Höhe. Ich suche gerade nach Diamanten. Ja, Na, da ist Gold. Cool. Das, das hole ich mir mal jetzt. Möglichst ohne ein zu wenig sterben. Lava zu kosten. <lacht> genau. Das wäre nicht gerade sehr cool. Es wäre hot, um genau zu sein. Hot <lacht> <lacht> bin ich ja eh schon. Da brauche ich keine Lava. Ja eben. Oh, Deswegen das wäre gefährlich. Genau oh, geil. Ich habe es geschafft. Ernsthaft. Aber ich bin nicht in der Lava. Nein, nein, nein. Denn ich bin der Mister Lava Lava. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Auf alle Fälle. Fehler. Oh, Scheiße. Ah, jetzt. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier weiter. Holt eure Bücher raus. Es geht weiter. Oh, da schreit jemand. Liebe Zuschauer. <lacht> Schnecken. Genau, genau. Bitte, liebe Zuschauer, an dieser Stelle bitte ich euch, dem Monolog meines lieben Freundes zu lauschen. Ich bin gleich wieder da. Hallo, meine Freunde. Wie geht es euch? Was ist denn <lacht> Man hört den Nachhall von, von seiner Stimme durch den, durch den äh, Hallway, Was? durch den. Durch den Flur. So, jetzt haben wir es. Ähm, wahrscheinlich geht es um sein Essen und sein Mikrofon wird gerade vollkommen sehr laut. Es, es stellt sich automatisch äh, der, der vorhandenen Lautstärke in seinem Zimmer passend an. Und deswegen rauscht es jetzt und man, man, man hört die ganze Gespräche in seinem Haus. Und er lacht. So, ich erzählte gerade meiner lieben Mutter. Dass sie sich auf dem Let's Play Video verewiglich täte. Das hat's. Oh. Lul. Burning, Ein burning. I don't like when I'm burning. Scheiße, oh. ich will jetzt nicht sterben wegen dem Dreck. Jetzt kommt bitte hör auf, bitte, bitte, bitte nicht, Alter. Ich glaube ich sterbe jetzt wegen dem Dreck. Hoffentlich. Oh, doch, doch nicht, doch nicht. Jetzt warte mal. Jetzt tun wir hier das her. Dann geht das weg. Sehr gut. Ja, es war äh, wieder mal grandios. Yeah. Grandios. Ich werde jetzt hier einfach so eine Brücke durch die Lover bauen. Mit Bruchstein. Brechstein. Was? So. Und wenn ich da jetzt reinfall, bin ich tot. Da bin ich so tot. Das gut. heißt, wenn die Shift-Taste jetzt aus irgendeinem Grunde versagen sollte, bin ich Matsch. Und mein ganzes Inventar mit mir. Mhm. Aber... No risk, no fun. Liebe Leute. Das ist dein Motto. Das ist mein Motto. Nein, mein Motto ist... Mein Lebensziel ist, den Ausgang aus meiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu schaffen. Ah. <lacht> okay. Okay, Mami. Interessant. Äh. Interessant. Geht es da hinten weiter oder geht es da hinten nicht weiter? Da hinten geht es nicht weiter. Da ist Es aber nicht gutabel, du. wenn es da hinten nicht weiter geht. Äh. Äh, dann werde ich jetzt einfach mal hier mich durchbuddeln, oder? Was sagt jeder, Leute? Ich sollte was essen, vielleicht. Ja, und ich habe äh, die Sounds gemoddet. Das blubbert jetzt so richtig schön bei mir. Gemoddet? Ja. Gemoddet. Wo bist du Umso eigentlich? Ungefähr. Ich bin unter der Erde bei den Koordinaten minus 47, 11, minus äh, 279. Ne? Du kannst ja gerne vorbeischauen, wenn du willst. Äh, Ne. Lass nicht nachdenken. Nein. Nein. Übrigens, du musst die Server-Message of the Day, weißt du schon, die, die, die, mhm. die Message da? Musst du noch farbig machen, weil sonst ist nicht das nicht der Paten, leihwand. Mann. Sonst ist das nicht leihwand. Okay, ja, irgendwann, wenn wir ich, wenn haben ich die diesen, Zeit finde. Wir haben jetzt unseren lokalen Server, also ja eher, eher nicht lokal, aber bei mir war er ja lokal auf dem Rechner, haben wir jetzt ausgetauscht, weil das die ganze Zeit abgestürzt ist, gegen einen wirklichen Server, naja, genau. Top Server, Punkt. Ja. Den, Top -Server den, den, mit dem besten 3 MB RAM oder so. <lacht> ja, ungefähr. Aber er reicht für unsere Bedürfnisse. Mhm. Wer weiß, vielleicht können wir euch ja mal einladen. Aber ich habe jetzt abgegradet. Ich habe jetzt abgegradet auf ein Gigabyte. Ein Gigabyte für, für drei Gigabyte. Slots. Top, <lacht> top, top ja. alter Top. So was schmeißt bei ich Blockhost, Wenn ich, wenn ich äh, dran denke, dann blende ich hier äh, irgendwas ein. Ja, Related und dieser die Betreiber sponsert uns nicht. nicht. Nein, leider niemals. nicht. Nein, wirklich nicht. Aber ich, wir finden einfach, es ist ein guter Betreiber und ja. Genau. Ich meine, äh, ich glaube, der Minecraft-Boom flaut jetzt ja immer wieder so ein bisschen ab. Leicht, mm. ne? Da ist es als, Bet oh, Alter. als Betreiber von solchen Servern natürlich auch schwerer, sich zu halten. Vor allem gegen Nitrado, diese alten Negerkinder. Äh, deswegen. <lacht> <lacht> deswegen. Ja. Ach ja. Mitrado. Hast du dann nicht einmal einen Server Kopf bei denen? Äh, ja, für kurze Zeit. Aber dann bin ich wieder auf zu Blockhouse gegangen. Ähm, bei Nitrate war, war es damals so, es war sau teuer. Du bist äh, es nimmer. Das ist nicht mehr teuer. Keine Ahnung, habe ich nicht nachgesehen. Aber die haben äh, sowieso jetzt so eine Monopolstellung. Also wenn da jetzt die Server teuer sind, dann weiß ich auch. Nicht. <lacht> Wieso Monopolstellung? Ja, weil jeder kauft Server also bei Nitrado und alle YouTuber promoten Nitrado und jeder hat Verträge mit Nitrado und alles ist Nitrado. Nitrado ist Gott. Nitrado 42.42. 42. <lacht> genau. Was? <lacht> ah, ich muss mein Texture Pack editieren. Ich muss diesen komischen. Was zum Teufel? Oh, ich bin schlau. Ich bin auf einen Gang von mir selbst gestoßen. Mhm, toll. Wundervoll. Stuhlgang. Ist das mein Gang? Kann das sein? Nee, oder? Doch, tatsächlich. Muss, es muss fast meiner sein. Da ist ein Ofen, eine Workbench. Hä? War ich hier schon mal, Leute? Sagt's mir mal. Herobrine. War ich hier schon einmal? Oder war das Brine? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher. Ui. Ach, ja. ah, da hat jemand ein Kohleflöz übersehen. Das ist aber nicht gutabel. Aber nach Kohleflözen zu suchen, ist ja jetzt. Ja, das sind tatsächlich meine Gänge. Das sind meine Gänge, auf alle Fälle. Es ist ja schon mal öfter passiert, dass ich im Dorf gespawnt bin. Ihr wisst schon, wenn ihr das Let's Play regelmäßig schaut. Hm. Dieses eine Dorf mit den Häusern und so, ne? Da bin ich gespo und aus Versehen, weil das ist ja eigentlich eine Welt. Wir sind einfach nur ein bisschen weggeflogen, haben uns eine Insel gesucht, ne? Genau. Und es gibt da eigentlich noch so ein Dorf, was wir mit anderen mal aufgebaut hatten. Und anscheinend habe ich die Gänge damals bis hierher gegraben. Wow. Was? Man findet einfach Relikte aus einer längst Alter. vergangenen Zeit. So weit. So weit wieso, so leckt mir am Wurst. Das gibt's gar nicht. Doch, bei Roller. Ja. ja, wunderbar. Okay. wir ist Montag. Ich werde es nicht. Ich werde es nicht zeitig hochladen. Ich werde es wahrscheinlich so hochladen, dass ich praktisch einen Tag ein Tomb Raider Video und einen Tag ein, ein Minecraft Islands Video hochlade. Aber naja. Ah, naja, in dieser Woche, oder nächste Woche, denn morgen ist ja Montag, habe ich sowieso noch eine lustige Bio-Klausur, ne? Cool. Du hast ja jetzt deine Abschlussprüfungen geschrieben. Ja, genau. Waren sie denn gutabel? Äh, Mathe war schwerer als sonst, aber... Schwerer... Sonst ja, bei mir Mathe-Abi wird super. Ich werde es bestimmt nicht verkacken. Nein, niemals. Ich kann ja Mathe so gut, wisst ihr. Ich bin ein Mathe-Genie. Ein Mathe-Genie. Was ich, was ich komisch finde, man sagt ja immer, die, die Jungs, die können Mathe ja, viel genau. besser als, als Mädchen. Aber Leute, seid mal ehrlich. Hand auf eure... Was auch immer. <lacht> Egal. Ähm, seid mal ehrlich. Haben wir überhaupt weibliche Zuschauer? <lacht> Ganz bestimmt. Ähm, ne, aber seid mal ehrlich. Dem ist nicht so. Dem ist überhaupt nicht so. Ich irre gerade durch Gänge, die ich schon mal erforscht hätte. Aber ich finde hier irgendwie gar nichts. Ach, da habe ich ein Eisen übersehen. Ha. Das ist ja unglaublich, dass man hier alles anfindet. Was machst denn du so gerade, Fenster? Um, Erzähl es mir doch einmal. Terraformen. Oh, auf dem Mars oder was? Ja, so, eher so ungefähr. Okay. sehr gut. Sehr gut, äh, Ich buddel mich jetzt mal kurz. Hoppala, äh, senkrecht nach oben. Was man auch nicht machen sollte übrigens, Leute, aber ich verstöße heute mal, ich verstoße heute mal gegen alle Gesetze. Denn Anarchen. ich finde hier unten sowieso nichts. Das ist sehr nervig. Deswegen gehe ich einfach nach oben und baue ein paar. Was baue ich denn? Brauchen wir noch irgendwas? Ah, ich könnte vielleicht Essen. mal Kartoffel genau, Essen, Kartoffeln... Genau, Kartoffeln und sowas könnte ich mal besorgen. Wo, wo kriege ich Sehr denn die her? Oder, oder Zombies töten. Ja, aber wir haben ja unsere Insel Wir haben, ne? wir haben einen Zombie-Spawner. Wir könnten eine Monsterfarm bauen. Auf alle Fälle, das machen wir. Mhm. Ah, da ist mehr. Das ist aber nicht so geil. Wo habe ich mich denn jetzt reingegraben? Hä? Oh, ich bin in einer Höhle, oder was? Oh mein Gott, warte mal, mal kurz. Ich baue äh, uns hier gerade eine Insel zum Farming Ground aus. Also hier können wir das Lol, regnet anpflanzen. es? Ja. Bei mir prasselt gerade der Regen so oben. Dieser Sound der ist voll cool. Ach, du hast... Ah, ach so. Ha, ja, mit dem Resource Pack. Ah, cool. Mega. Ach, komm jetzt. Oh, ich habe keine Spitzhacke mehr. Hm. Schlecht! Oh, okay, das ist Mami. nicht gut. Mami, das ist nicht gut. Da baue ich mir halt eine. Haha. Eine steinerne Spitzhacke. Hört euch das mal an, Leute. Das ist, mögt ihr es eigentlich auch so gerne, wenn es regnet draußen und ihr dann im Bett zum Beispiel liegt? Also, ich könnte mich da immer im Bett einfach nur zusammenrollen und, gru und grunzen. Einfach nur grunzen. Cool! Wow. Ja, was? Ja. Kannst du nicht grunzen? Grunzen. Lecker. Grunzen. Es gefällt mir zu grunzen. Me gusta grunzar. Oder auch nicht. So, ich nehme kurz noch das Kohleflöz mit, weil äh, an Kohle kann man nie genug haben. Das wird später sonst eh nervig, wenn wir genau. dann eine riesige Metropole auf dieser Insel errichtet hätten. Mhm. Also wie gesagt, Leute, vielleicht machen wir es ja wirklich so, dass wir mal mit Zuschauern so, so Specials machen, wo ihr dann auch. Ach, ich sehe deinen Namen, wo ihr dann auch drauf könnt oder so. Äh, oh, okay. Ähm, und dann können wir ja da gemeinsam was bauen, ne? Wer Maxi. nicht schlecht? Ja, bitte. Weißt du, was wir nächste Folge machen? Ja. Eine Monsterform bauen. Ja, das tun wir. Das ist sehr gutabel, deine Idee. Ich springe jetzt einfach mal, YOLO, weg. oh, naja. War ja gar nicht so schlimm. So, und jetzt? Jetzt so, habe ich nur noch ich, zwei äh, Fackeln. oh. Ich fahre mir hier oh, noch ein bisschen Weizen. Und dann ist die Folge auch schon vorbei! Oh, bist jetzt du immer dieser blöde ja. Honk, der die Folge beendet, ha? <lacht> Ja, sonst haben wir 30 Minuten Folgen, die sowieso keiner ansieht und 200.000 Gigabyte groß ja, sind. Ja, auch wenn die, wenn die Folge 2 Minuten groß ist, sieht sie keiner an. Ja, aber trotzdem. Ja, ich also, mag den Soundmod und der Regen ist gerade etwas laut bei mir. Sorry, Leute. Je, je mehr Prozent vom Video angesehen werden, desto höher wird man in den Suchergebnissen gerankt. Ist also mir so, scheißegal. So YouTube-Money-Zeug. Ah, ich brauch doch kein Money, ich bin doch kein Kapitalist. Bitte, bitte. Aber ich ha ha ha ha ha Nein. Nein. wie laut ist dieser Regen bitte? 1000, du kannst ihn ja zurückstellen jetzt ist das scheiß Wasser so laut, das ist los <lacht> oh, Atmosphäre, Umgebung und tschüss get out of my way das ist immer noch laut Man. den Sound zurückstellen zurückstellen, zurückstellen. zurückstellen. So, wo bin ich denn jetzt? Verdammt nochmal. Es geht doch nicht. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich bin jetzt ohne Witz zum Dorf gelaufen, oder? Kann das sein? Ernsthaft. Aber du warst doch gerade noch bei mir. So schnell geht das auch nicht. Nein, ich bin auf der Insel. Alles nice. klar. Alles klar auf der Insel. Alles klar hier. Nee, das Dorf ist dann doch ein bisschen weiter weg. Sogar. Ja, das oh. ist sehr weit weg. Oh, Leute, seht ihr das? Das ist ein Bug in Minecraft 187. Äh, rotes äh, Zeck. Ja, war ja. gerade wieder, ist aber jetzt wieder weg sogar. Ist eigentlich ziemlich gut haben. Ach, da hinten bist du. Da hinten. Aua. Au. Geh weg, <lacht> geh weg, geh weg. Ich habe ein Schwert. Go away. Ich habe ein scharfes... Alter, jetzt hör auf, du blöde Grafik. Schon wieder rot. Sorry Leute, aber irgendwie, das Minecraft ist wieder buggy wie Sau. Aber das kennt man ja, ne? Das kennt ja, man ja. ja. Jetzt Not bitte so. hör auf, rot zu sein. Ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht, wenn das rot ist. Hallo? Aber man sieht ja noch was, außer dass das kommt jetzt Komm ins Bett, komm ins Bett. Komm ins Bett, Schatzi. Okay, ja dann. Ähm ja, nächste Folge, Pläne für nächste, nächste Folge, Folge Monsterfarm anfangen und bauen ja. vielleicht sogar. Und nicht mehr in den roten Bildschirm haben. Ja. Besser nicht. Nein, also dann, Leute, macht's gut. Ich ver versuche jetzt dieses Problem einzudämmen. Ich glaube, aber ich schaffe es nicht. Es mhm, könnte sein, dass du es nicht <lacht> schaffst. Es könnte sein, dass ich scheiße bin. Naja, dann, hm. macht's gut, Leute, chillt euer Lieben, bis zum nächsten Mal.